Hey, hey, Oliver Schirmer hier. Herzlich willkommen ja zu einem weiteren Quicktip und heute ja möchte ich mit dir einfach mal die folgenden fünf Fragen beantworten. Ähm, wie kann ich ohne Werbebudget am besten neue Leads für mein Business gewinnen? Ähm, was sind die besten Nischen im Internet? Wie, welche Inhalte sollte ich auf meiner Webseite veröffentlichen und wie bekomme ich die E-Mail-Flut in den Griff? Ähm, war auch so eine Frage, die mich ähm, ja die Tage erreicht hat und wie organisiere ich, also ich Oliver Schirmer meine Wiedervorlage? Ähm, ja. Lass uns gleich einsteigen mit der ersten Frage: Wie kann ich ohne Werbebudget am besten neue Leads für mein Business gewinnen ähm, oder für mein Network Marketing Geschäft Interessenten gewinnen? Das sind ja aus meiner Sicht halt zwei ähnliche Fragen. Deswegen habe ich sie hier einfach zusammengepackt. Und der nachhaltigste Weg, ja, den du ja aus meiner Sicht äh, gehen kannst, ohne ähm, großes Werbebudget aufzuwenden, ähm, ist einfach ähm, ja, Content Marketing. Ja, ein Blog oder ein YouTube-Kanal oder oder Podcasts. Ja, die sind relativ ja, easy eingerichtet, kostet kaum Geld. Ja, du hast äh, eventuell ein bisschen, also ein bisschen ähm, ja, Kosten für Hosting, ja und so weiter, vielleicht ein bisschen Technik, in die du investieren musst, aber das war's schon. Ähm, ansonsten ist die Währung, die du hier einfach bezahlen musst, das ist einfach dein, dein Wissen, deine Arbeitszeit, ja, deine, deine guten Ideen und ähm, ja, da musst du einfach für dich noch klären, was ist gutes content marketing und da gibt es ähm, ja da könnten wir jetzt wirklich richtig lang drüber reden was gutes content marketing ist was schlechtes content marketing ist ähm, letzten endes geht es einfach darum dass du die probleme deiner äh, kunden oder deiner potenziellen kunden löst ja dass du ähm, ja dir einfach dass du dich in deine zielgruppe einfach mal hinein und dir die frage stellst okay was ähm, sind denn die probleme die meine kunden oder meine potenziellen kunden haben und wie kann ich ihnen dabei helfen ja diese probleme zu lösen ähm, wenn du jetzt jetzt hat, ähm, ich sag mal, kein Problem an und für sich löst, weil du vielleicht irgendwie ähm, ja Comedian bist oder was auch immer, dann ist natürlich ähm, ja das Thema Content ähm, ja Unterhaltung. Ja, also es kann auch Unterhaltung sein. Content muss nicht immer irgendwie äh, fachspezifisch sein, sondern es muss halt, lange Rede, kurzer Sinn, es muss halt einfach ja äh, einen Mehrwert für deine Zielgruppe haben. Also nicht das, was du als Mehrwert verstehst, sondern was deine Zielgruppe unter Mehrwert versteht. Ähm, ja, yeah. Ähm, was du auch noch machen kannst, ist auch noch so eine, eine, eine gute Idee. Ähm, damit möchte ich jetzt das Thema Content Marketing einfach mal abschließen. Eine weitere äh, gute Möglichkeit ist einfach, wenn du Gruppenmarketing betreibst. Ja? Und das funktioniert einfach wie folgt. Ähm, ich wie gesagt, ich verkürze das jetzt hier einfach, sondern ich möchte einfach nur ganz schnell die Antwort darauf geben. Ähm, du könntest zum Beispiel eine Gruppe eröffnen. In diese Gruppe lädst du dann eben Menschen ein, die ja äh, potenzielle Kunden für dich sind. Ja? Und jetzt kannst du immer am Anfang der Gruppe zum Beispiel einen, einen, einen Beitrag fixieren, ja. Ähm, und jeder Neue, der dort ähm, ja, hinzukommt, der kann dann eben deinen Beitrag lesen. Du kannst es dann auf deine Landingpage verlinken, ja, indem du zum Beispiel deinen Lead-Magneten dort anbietest. Wie auch immer. Zu ja, also der Kreativität sind hier keine Grenzen gesetzt. Du musst einfach schauen, was da für dich funktioniert. Ähm, das Gute an Gruppenmarketing ist einfach, dass du, ja, ähm, ja, dass du einfach ähm, schnell herausfindest, welche Bedürfnisse eigentlich die Leute in der Gruppe überhaupt haben. Ja, ähm, du kommst schnell ins Gespräch mit potenziellen Kunden ja, und kannst dementsprechend halt für dich relativ schnell herausfinden, ja, was denn eigentlich ja, so nachgefragt wird und was denn ja, äh, deine potenziellen Kunden ja, für Probleme, Bedürfnisse haben und dementsprechend halt auch welche Produkte und Dienstleistungen sie sich wünschen. Ich habe dir auf meinem Blog ähm, www.oliverschirma.de ähm, hier in dem Artikel, verlinke ich unterhalb des Videos ähm, beziehungsweise wenn du das als Audiospur hörst, unterhalb des Audios, ähm, habe ich dir noch ein paar ähm, Artikel ähm, bereitgestellt, die ich im Blog ähm, schon ähm, ja, vor längerer Zeit erstellt habe, die aber nach wie vor aktuell sind und die ja tiefer in das Thema dann dementsprechend eintauchen. Äh, da kannst du dir dann weitere Infos rausziehen, wenn du ja dementsprechend Infos haben möchtest. Ähm, dann wurde ich gefragt, was sind aus meiner Sicht die besten Nischen im Internet? <lacht> Grundsätzlich könnte ich es mir jetzt einfach mal und sagen, die, die bei dir funktionieren, aber das ist ähm, ja, ist jetzt mal dahingestellt, sondern ähm, aus meiner Sicht sind die vier großen Hauptnischen ähm, ja die folgenden, der, alles was so das Thema Geld verdienen, passives Einkommen betrifft, ja eben Karriere, Geld vermehren, das ist immer ähm, eine, ein, ein ein guter Bereich. Eine weitere gute Nische ist immer Gesundheit und Abnehmen, ja das Thema Fitness. Dann Dating ist natürlich auch immer so ein Thema und ich die, die, die Rubrik Persönlichkeitsentwicklung, ja. und natürlich gibt es da innerhalb dieser Hauptnischen noch weitere Unternischen, aber ähm, das sind so aus meiner Sicht die vier großen Nischen, die ähm, die ja die die menschen eben interessieren weil sie einfach ja das, das leben der menschen irgendwo ähm, beeinflussen ja jeder mensch hat mit geld zu tun viele menschen ähm, ja möchten ihr idealgewicht erreichen ähm, wiederum die die idealgewicht haben möchten gesünder sein möchten fitter sein ja ähm, leute die keinen partner haben ähm, die möchten einen neuen partner kennenlernen oder die die halt eben äh, schon einen partner haben mit dem nicht ganz zufrieden sind die möchten halt vielleicht einen richtigen oder einen neuen partner er kennenlernen an. und dann geht es halt eben äh, noch darum die eigene persönlichkeit zu entwickeln das sind so diese vier hauptbereiche die ich ähm, ja als sehr sehr ähm, wichtig und lukrativ erachte. so welche inhalte sollte ich jetzt auf meiner webseite veröffentlichen ähm, das ist so eine Frage, die kommt immer wieder. Ähm, pauschale Antworten ähm, kann ich jetzt hier über das Format leider so nicht geben. Wichtig ist einfach, dass um nochmal an das Thema Content-Marketing anzuknüpfen, du solltest einfach relevante Inhalte für deine Zielgruppe veröffentlichen. Stell dir einfach die Frage, ja oder mach einfach ein Research, ja über den Google Keyword Planner oder wo auch immer oder zum Beispiel über deine Gruppe, ja ähm, was deine Kunden, was deine Interessenten gebrauchen könnten, ja welche Probleme haben sie und wie kannst du ihnen dabei helfen. Äh, ja, diese probleme zu lösen und dann ähm, veröffentlichst du das auf deiner webseite ja ähm, wichtig ist einfach du solltest eben relevanten relevanten inhalt äh, posten der eben für deine leser äh, wichtig und interessant ist und du solltest inhalte posten die du ja wo du so in ein zwei jahren dir, wenn du dann ja wenn das andere menschen lesen oder was auch immer ja wo du es einfach nicht bereust also solltest einfach nichts posten wo du wo du dich irgendwann dafür schämst oder wo du ja einfach bereust, dass du es in die Welt gesetzt hast. Also diese zwei Dinge solltest du da einfach beachten. Okay, wie bekomme ich die E-Mail-Flut in den Griff? Also auch hier muss ich einfach dazu sagen, man muss das immer alles ein bisschen individuell betrachten. Ja, jeder hat äh, andere Voraussetzungen und jeder muss ein bisschen... Ähm, ja anders ähm, ja in seinem business arbeiten ähm, für mich ist es einfach so ähm, ich setze mir immer einen festen zeitblock am tag meistens ist es einmal und das ist so um die mittagszeit wo ich meine e-mails abrufe das kann aber auch ein zweimal am tag sein dann mache ich es dann eben noch mal am späten nachmittag und ähm, ja ich gehe dann halt eben einfach ja die e-mails durch das heißt also punkt eins ich setze mir einen festen zeitblock an dem ich das ganze mache ähm, und ich gehe dann jede E-Mail einfach durch und scanne die einfach, ja. Ähm, ich stelle mir einfach die Frage, muss ich da jetzt drauf antworten? Wenn die Antwort Nein lautet, ja, dann wandert die E-Mail in den Papierkorb. Ja, wenn die Antwort Ja lautet und ich kann sie schnell beantworten, dann beantworte ich sie eben einfach schnell. Wenn du jetzt halt zum Beispiel deine E-Mails von deiner Assistentin ähm, ja, bearbeiten lässt oder wenn du eine E-Mail bekommst, die ein anderer Mitarbeiter besser beantworten kann, ja, dann kannst du natürlich auch das Ganze dementsprechend weiterleiten. Also komplett easy und ähm, ja, ich handhab das eigentlich relativ einfach, die ganze Geschichte. Und dann gibt es noch eine zweite äh, Sache, nach der ich eben durchscanne. Ähm, ist die E-Mail so interessant, dass ich sie lesen will? Wenn die Antwort eben darauf lau nein lautet, also will ich eigentlich nicht lesen, gleich in den Papierkorb. Und ähm, wenn ich sie... Als interessanter und vielleicht mal lesen möchte, dann mache ich das zu einem späteren Zeitpunkt und dafür habe ich einfach einen separaten Ordner, wo ich die E-Mail reinschiebe und dann lese ich es einfach dann, wenn ich mir die Zeit dafür nehmen möchte. Okay, so viel zum Thema E-Mail-Flut und dann habe ich noch in einem, in einem persönlichen Gespräch hatten wir noch das Thema Wiedervorlage und da wurde ich halt eben gefragt, wie organisiere ich das denn am besten, ähm, digital oder manuell? Ähm, also ich muss einfach dazu sagen, ähm, ich nutze, was die Wiedervorlage betrifft, keine digitalen Hilfsmittel außer meinen Kalender. Das heißt, in den Kalender werden halt meine äh, Termine eingetragen. Aber alles, was so auf die Wiedervorlage kommt, das mache ich ja also händisch und mit Papier, weil ähm, ich habe einfach für mich festgestellt, das muss aber jeder für sich selber entscheiden, natürlich kannst du es auch digital machen. Ich habe für mich festgestellt, dass wenn ich es digital, macht, geht mir einfach viel äh, verloren, weil du halt bei, bei einer, ähm, ja, wenn du das über eine App oder was machst, ähm, öfter oder halt die Versuchung einfacher ist, einfach mal zu sagen, okay, mache ich ein anderes Mal oder ich klicke es einfach weg, ja. Ähm, also damit mir halt einfach nichts verloren geht, habe ich einfach so einen, einen Pultordner, das sind so 31 Fächer, ja, also für jeden Tag ein, ein Fach, im, also für jeden Monatstag, ja, ein, ein Fach. Und ähm, dann habe ich noch mal zwölf Hängemappen, für jeden Monat eben eine. Und wenn ich jetzt zum Beispiel mit einer Person gesprochen habe und jetzt feststelle, okay, ich will die im Mai wieder kontaktieren, dann mache ich einfach einen ganz normalen Notizzettel, ja, wo ich einfach die, die relevanten Infos ähm, drauf schreibe, ähm, Oder wenn, ich, wenn es ein, ein Kunde ist, wo ich äh, die, die Infos in der Kundenakte habe, dann schreibe ich einfach dazu ähm, Infos Kundenakte, dann weiß ich genau, wo finde ich was. Ähm, und dann kommt eben dieser Notizzettel in den Monat Mai rein und dann sammle ich eben einfach so alle Vorgänge, die, ähm, die wichtig sind ja, oder auf die ich eben reagieren muss. Wenn ich jetzt eine, einen Brief bekomme, ja vielleicht vom Steuerberater oder was auch immer und ich muss das zum Beispiel ähm, bis zum 15. des Monats, des aktuellen Monats erledigen, dann kommt es halt nicht in, den, in die Monatsmappe, sondern halt eben direkt in, in den Pultordner ähm, am ja, Tag 15 oder wenn ich halt das vorher bearbeiten muss, dann halt an dem Tag, wo ich es eben einsortiere. Ja. Ähm, ja, und für mich funktioniert das System halt relativ einfach, weil ich sammle halt so alle meine Vorgänge und wenn dann der besagte Monat kommt, dann nehme ich am Anfang des Monats, ja, mir 10 Minuten Zeit, ähm, hole alles, was in dieser Hängemappe drin ist, hole ich raus und sortiere es eben dementsprechend in, die, in, die, in den Pultordner mit den 31 Fächern und so, ähm, ja, habe ich eben meine, ja, meine Wiedervorlage relativ einfach, relativ simpel und mit relativ wenig Zeitaufwand. Ähm, äh, ja, organisiert und für mich funktioniert es einfach, weil ich, sei, dass ich so arbeite, also nicht digital, einfach nichts vergesse, mir geht nichts durch die Lappen und ähm, ja, es funktioniert einfach und deswegen ähm, ist das so eine Sache, die ich eben bei aller Digitalisierung ja einfach gern ja nur noch mit Blatt und Papier und wie gesagt Hängemappe und den ähm, Pultordner dementsprechend mache. Okay, jetzt hoffe ich, dass diese Tipps hilfreich für dich waren. Wenn das so war, dann würde ich mich freuen, wenn du ja das Ganze mit deinem Netzwerk teilst. Ähm, für weitere Infos, ähm, besuch doch einfach meinen Blog. Den Link zu diesem äh, Quicktip, den ähm, mache ich dir unterhalb des Videos oder unterhalb der Audiospur. Ähm, äh, der Audiospur Entschuldigung. Und ähm, ja, Du hast dann, wenn du auf meinem Blog bist, die Möglichkeit uns hier rüber einfach eine Nachricht zu schreiben, ja, dass du einfach hier draufklicken kannst, mir eine Nachricht hinterlassen. Ähm, dann äh, können wir auch relativ schnell in Kontakt treten. Natürlich freue ich mich auch, wenn wir uns ähm, kennenlernen und uns in ja, den sozialen Netzwerken äh, vernetzen. Ja, auf dem Blog, trag dich in den Newsletter ein, du bekommst kostenlose Tipps oder besuch eines meiner Webinare. In diesem Sinne wünsche ich dir jetzt maximalen Erfolg und ich hoffe, das Ganze hier war für dich hilfreich. Hinterlass mir ein Feedback, teils mit deinem Netzwerk. In diesem Sinne, alles, alles Liebe, alles Gute, dein Oliver Schirmer. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.